Herzlich willkommen zum kürzesten Rohvegan am Limit Video. Ich zeige euch in 1-2 Minuten, was ich heute esse, damit wir keine Zeit verschwenden. Ich bereite mir Tee zu, einen Tag vorher, willkürlich. Manchmal hier habe ich Chaga Tee genommen und Zistrose. Und äh, sind, ja wieder so mal ne? Aber ähm, wie gesagt, eine, eine Nacht vorher einweichen und dann äh, habe ich den morgen früh kühl und kann ihn direkt verzehren. Habe schon ein bisschen was abgetrunken, seht ihr. Mein zweites, was ich esse, ist, bzw. trinke, aus dem... Angel Juicer, hier, warum der beste Entsaft da ist, habe ich mir mehr, jetzt mehrfach erklärt, Fenchel und Sellerie, ein Saft, davon ergibt ca. 1 Liter hier, Vier Knollen und ein Ding, alles Bioqualität. Mein zweiter Saft danach ist etwas Karotte, Ingwer und Kurkuma, ja? ca. 250 Milliliter. Danach gibt es bei mir Spinat, ca. 500 Gramm, wahrscheinlich etwas mehr, den bereite ich mir hier in der Waschmaschine zu, das kommt da einfach rein und dann macht es einfach jetzt Zack. Und das Mikrofon kommt auch noch rein und ist fertig, nein. Also dann kommt hier der Mixer, der ist übrigens, äh, der lässt sich, äh, der ist nicht, der, der 25 Jahre Garantie hat der, glaube ich, weil er sich nicht abnutzt irgendwie, die Kohlestäbe. Das ist ganz interessant. Hier habe ich noch ähm, eine Vakuumpumpe dazu, damit dann nichts oxidiert. Ja, das kommt dann da rein. Und dann habe ich so einen Mousse, ja, und zu dem Mousse esse ich dann diese drei Flugmangos, die schneide ich mir dann da rein und dann hat man so quasi so ein Spinatpudding. Ja. Dann zweite Mahlzeit sind hier normale Heidelbeeren, dann haben wir da unten wilde Heidelbeeren und noch ein paar andere gefrorene Beeren, lasse ich auch noch auftauen eben, äh, sowas eine Beerenmischung einfach, ne, so Brombeeren und solche Sachen, Stachelbeeren und solche Sachen. So. Dann kommt da ein bisschen äh, fermentierter Joghurt halt rein. Ich benutze den hier, weil da wirklich gar nichts drin ist, bis auf Sojabohnen, 0% Zucker und so weiter. Dann kommt ein bisschen Proteinpulver rein. Ich habe diesmal, ich probiere einige aus, weil wir gerade selbst eins am Machen sind. Ich muss alles alle testen. Das hier kommt ein bisschen rein, nicht viel, aber so ein kleiner Löffel oder sowas halt. Dann kommt da echte Kakaonips halt noch rein. Und dann kommen da, ähm, hier sind Nüsse drin, und zwar Bio äh, für Selen, ganz wichtig, äh, Paranüsse. Ja, und ein bisschen Macadamianüsse noch. Ne? Ja, das war meine zweite Mahlzeit. So, meine dritte Mahlzeit, meine letzte Mahlzeit ist dann halt am Abend und das ist dann in dem Fall hier Brokkoli, Rotkohl, Pilze und Tempeh, diesen hier, den kann ich wirklich empfehlen, das ist wirklich toll, das ist keine Kooperation oder sonst was, dies, das, nein, äh, die machen wirklich tolle Arbeit, muss man wirklich sagen, der schmeckt wirklich sehr gut, das ist hier ähm, Lupinentempeh und ähm, ja, Wildkräuterart und ähm, ja, hier noch eine Zwiebel und eine Avocado und ja, heute etwas weniger Protein, weil ich habe keinen Muskelkater, ich weiß nicht warum, ja, zu meinen Supplements, vielleicht noch mal ganz kurz, was habe ich nicht dran, also ich benutze tatsächlich die äh, Supplements von VidaSomal, aber das 5 bundle halt hier, normalerweise nehme ich das mit Glutathion, aber das war zu dem halt ausverkauft, ähm, dann habe ich noch äh, etwas Omega-3 nehme ich hier, ja Omega-3 und äh, Kelppresslinge. und das war's, davon lebe ich, ja, ich hoffe, du konntest es einen, einen Einblick haben, Für mich sehr froh, wir ein, ein, ein Video nach oben, alles klar, ich muss komplett raus, Daumen nach oben von dir, würde mich sehr freuen, wenn ihr solche Kanale und vor allen Dingen was kommentierst, was du so isst oder sonstige Sachen, ob du es genauso, einige Sachen machst und äh, würde mich ebenfalls sehr freuen, ähm, zu abonnieren, wenn du das tun würdest, meinen Kanal. Und auf VietaSomal.de vorbeischaut, meine liposomalen Supplements, bis 4,5% Verfügbarkeit und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mit unterschreibt, auch solche Videos, wenn ihr demnächst mehr sehen wollt, dann werde ich das mal ab und zu mal machen. Und ja, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao. Und hier übrigens auch richtig spannend. Denn hier ist UBS Essen und das ist wirklich sehr, ähm, ja, nein, also hier ist ein a dude wie ihr seht, und der äh, will bald seinen Besitzer wechseln. Deshalb seid gespannt, was auf dem Kanal passiert. Wir sehen uns.